Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir mal darüber, warum es eigentlich so schwer ist, mit Amazon FBA auf eigene Faust vollkommen ähm, einfach alleine durchzustarten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich mit dem Thema nach dem Intro. So, also, lasst uns mal darüber sprechen, warum es denn wirklich so komplex ist, so schwierig ist, wirklich mit Amazon FBA alleine durchzustarten. Das Ganze klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, weil es ja auf YouTube ganz, ganz viele Anleitungen gibt wo Leute dir wirklich von A bis Z erklären wollen, wie das Ganze funktioniert und dir sagen, hey, du musst nur schon 1, 2, 3, 4, 5 aneinander rein und dann hast du dein eigenes Produkt auf dem Markt und wenn das Produkt gut ist, dann verkauft sich das schon von alleine und da musst du nicht auf irgendwelche Gurus oder ähm, ja, irgendwelche, irgendwelche Coaches oder sowas hören. Diese Meinung ist einfach halt etwas, das sich wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit und auch Geld kosten kann. Denn letztendlich ist es viel, viel komplexer, ein Amazon-Unternehmen, was wirklich erfolgreich, langfristig und auch nachhaltig ist, aufzubauen, als es eigentlich in diesen Step-by-Step-Tutorial-Videos ähm, im Internet oder auf, auf, auf irgendwelchen Blogs sozusagen erklärt wird. Und ähm, lassen wir ganz kurz darauf eingehen, warum das denn der Fall ist. Denn eigentlich ist das Ganze so, dass sozusagen, ähm, du dir das wie folgt vorstellen musst, letztendlich haben viele sozusagen, die mal ein Produkt auf den Markt gebracht haben, vielleicht mit ein oder zwei Produkten mal Erfolg gehabt, haben das mit den Schritten sozusagen umgesetzt und dann ganz kurz vielleicht ein bisschen Erfolg gehabt, aber wissen eigentlich gar nicht genau, was denn wirklich der rote Faden war sozusagen, der sich durch diese Materie durchgezogen hat, der sozusagen auch für reproduzierbare Ergebnisse sorgt. Das heißt, es hat vielleicht ein, zwei Mal geklappt, ohne jetzt ein bisschen mal auf Zertifikate zu achten, weil der Zoll da eh nicht so genau hingeschaut hat oder ist vielleicht doch, Trotz, äh, trotzdem mit dem Hersteller geklappt hat, der vielleicht eine Trading Company war und ist nicht wirklich der richtige Hersteller, wo der Hersteller sich vielleicht nochmal 10, 15 Prozent irgendwie oben draufgeschlagen hat, die Marge aber trotzdem irgendwie gepasst hat und es sind viele Faktoren zusammengekommen sind, die, die, die zwar nicht optimal waren, die sozusagen aber doch äh, dafür gesorgt haben, dass das Ergebnis ganz in Ordnung ist. Und dann basierend aus diesen Erfahrungen werden oftmals einfach diese Erfahrungsberichte kreiert, die aber eigentlich wirklich nicht nachhaltig, nicht reproduzierbar sind. Und das ist wirklich ein Punkt, über den ich sprechen möchte, warum es eigentlich so schwierig ist, wirklich auf eigene Faust mit, oder anhand von irgendwelchen YouTube-Videos nur wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Denn der erste Punkt ist natürlich das Wissen, das benötigt wird. Und im Bereich Amazon sind es ganz, ganz viele Punkte, die aus verschiedensten Feldern dazukommen, die man wirklich, wirklich beherrschen muss. Das heißt, am Anfang geht es darum, in der Produktrecherche wirklich glasklar, glasklar zu wissen, auf welche Faktoren es ankommt, diese ganzen Faktoren auch alle zusammenzuführen, um dann basierend darauf, ein richtig, richtig gutes Produkt auf den Markt zu bringen oder auf ein richtig gutes Produkt erstmal auszusuchen. Und das heißt, da geht es erstmal um den Wissensbereich der Produktrecherche, des Marktverständnisses, der Marktanalyse, der schon mal wirklich sehr, sehr komplex ist, wo viele, viele daran scheitern. Das heißt, du kannst den Punkt falsch machen, alle Schritte danach wirklich perfekt in Perfektion umsetzen und du wirst trotzdem keinen Erfolg haben, weil der Grundbaustein einfach, äh, einfach fehlerhaft ist. Das heißt, das ist das natürlich der erste Punkt, was das Wissen angeht. Abgesehen davon gibt es dann auch, auch natürlich ganz, ganz viele weitere Aspekte, ob es jetzt in China mit der ganzen Herstellerkommunikation ist, wirklich dem Ausfindigmachen von guten, vielleicht weniger guten oder auch schlechten Herstellern, da die Kommunikationsbarrieren wirklich... Ähm, zu überwinden, wirklich genau das mit dem Hersteller auch zu kommunizieren, was du letztendlich haben möchtest, dass man nicht aneinander vorbeispricht, dass man in der Logistik nicht auf irgendwelche Incoterms reinfällt, wo der Hersteller einem empfiehlt, ja, mach auf jeden Fall DDP, das ist deutlich besser vom Inco-Term als das Ex -Works oder FOB ähm, und äh, man sich davon leiten lässt oder letztendlich auch sozusagen die Ware sogar zum Amazon-Lager bekommt, aber dann das Launch, den Launch, das Marketing einfach nicht so umsetzen kann, wie es wirklich ähm, zur aktuellen Zeit auch notwendig ist. Denn auch das ist wieder ein Faktor, das Wissen, das ist nichts, was sozusagen immer identisch bleibt und einfach nicht variiert, sondern das Wissen im Amazon-Bereich ist extrem schnelllebig. Da muss man extrem oft wirklich wieder kleine Anpassungen hier und da vornehmen, um auch die besten möglichen Ergebnisse zu erzielen und teilweise bringen, strategien von vor einem halben jahr überhaupt rein gar nichts mehr auf amazon und um damit noch und uh, um damit noch gute ergebnisse zu erzielen das heißt das wissen was vermittelt wird uh, vor allem auf plattformen ist oftmals veraltet ist oftmals letztendlich auch nicht so detailliert dargestellt dass wirklich der gesamte prozess abgebildet wird weil auch hier es kann alles ideal sein wenn du vielleicht vergisst die richtigen Zertifikate für dein Produkt zu besorgen, die vergisst die, die Zertifikatsprüfung auch durchzuführen, könnte die Ware, ich gehe jetzt mal vom Worst Case auch aus natürlich auch im Zoll hängen bleiben. Und genauso Punkte sind es einfach die die man, die man äh, leicht mal übersehen kann, wenn man sich vielleicht auf ein Halbwissen oder aber auch auf ein äh, fast vollständiges und nicht ganz vollständiges Wissen, Wissen ähm, beruft. Das heißt, da ist sozusagen erstmal der erste wichtige Punkt, das Wissen, was auch am Zahn der Zeit ist. Und der zweite Punkt ist sozusagen das Risiko, was eigentlich immer damit Denn Oftmals wollen Leute wirklich in die Selbstständigkeit starten, wollen sich ein eigenes Unternehmen aufbauen, wollen mit Amazon FBA auch, auch letztendlich starten, aber haben halt immer noch die paar Hürden, die sie davon abhalten, wirklich zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wie es geht, ich habe wirklich ein gutes Bauchgefühl, ich, ich starte jetzt einfach mal. Und das ist was, was wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute davon abhält, mit Amazon zu starten oder generell ins Unternehmer zu starten. Das ist überall so. Und da ist es auch wirklich schade, meiner Meinung nach eigentlich, dass wenn man denkt, okay, man nimmt sich vor, ich mache das alleine, ich ziehe das durch. Und bis man dann an einen Punkt kommt, wo man einfach nicht weiterkommt, wo man einfach weiß, okay, ich bin mir nicht genau sicher, wie der nächste Schritt funktioniert, ich breche das Ganze jetzt einfach ab, um sozusagen nicht einem zu großen Risiko ausgesetzt äh, zu sein, was in der erster Linie auch vollkommen vollkommen in Ordnung ist, wenn man einfach aufhört und nicht weiß, wie es weitergeht. Aber spätestens an dem Punkt sollte man sich wirklich professionelle Hilfe suchen von Leuten, die das Ganze schon hundertmal genauso umgesetzt haben, die genau sagen, hey, da musst du das und das machen oder das Ganze sogar für dich umsetzen. Und das ist einfach ein Faktor, wo sozusagen diese mentale Blockade viele Leute daran hindert, sozusagen mal mal einen Schritt weiterzukommen, mal mit ihrem Business wirklich den richtigen Start, den richtigen Anfang auch zu machen, weil einfach sehr, sehr viele von dieser Angst gehängt, gehemmt werden und dadurch dann einfach ähm, ja, nicht progressieren in ihrem Unternehmen. Und ein weiterer Punkt, der natürlich mit dieser Angst einhergeht, sind immer die ganzen Meinungen, die man von anderen Leuten hört. Das heißt, wahrscheinlich kennst du selber, du hast schon mal irgendwas starten wollen, hast dann mit einer Person darüber gesprochen, die eigentlich gar keine Ahnung in diesem Bereich hat, die aber dennoch dir dazu äh, ihre Meinung gerne mal mit aufdrücken würde, die dann sagt, ja ach Amazon, der Onlinehandel, handel ähm, da holst du doch irgendwelche Billigprodukte aus China, die werden sich doch ähnlich eh hier verkaufen lassen. Und diese ganzen Vorteile, die viele, viele Menschen wirklich haben, die sozusagen nicht die Erfahrung im Markt selber gemacht haben, aber dennoch denken, sie würden alles besser wissen als du, halten auch viele, viele Menschen davon ab. Und auch hier brauchen wir mal die Unterstützung, wirklich diesen Support, diese, diese ähm Teilweise auch nur moralische Unterstützung von Leuten, die sagen, hey, du bist auch vollkommen auf dem richtigen Weg, du machst genau die richtigen Punkte, du weißt genau, wie es geht und das sorgt dann sozusagen dafür, dass du nicht nur in die Umsetzung kommst, erstmal, was ein ganz, ganz wichtiger Schritt zum, äh, zum Erfolgreichsein natürlich ist, sondern sozusagen auch, auch damit ähm, letztendlich die, äh, die richtigen Schritte umsetzt. Und das sind einfach auch ein paar Faktoren, die wirklich sehr, sehr relevant sind in dem Thema. Das heißt, wenn wir uns die Punkte einmal nochmal kurz anschauen, das Wissen ist natürlich die Voraussetzung, um, um, um, um die es definitiv geht. Oftmals sind es aber auch die Risiken sozusagen, die einen, selber, die einen selber viel größer erscheinen, die einen auch davon abhalten, das Ganze dann nicht zu starten und zu guter Letzt natürlich auch die Zeit, die nicht alle haben, um sie immer in ihr Business zu investieren. Denn oftmals ist es so, dass am Anfang eine sehr, sehr große Euphorie da ist, dass heißt, hey, ich möchte starten, weil es auch einfach ein sehr, sehr gutes Konzept ist, wenn man es in der Bewertung damit auseinandergesetzt hat, dann sieht man, okay, ich habe ja doch nicht allzu viel Zeit und hier kommt noch die eine Thematik dazu und da muss ich mich erstmal noch durch 20 Blog-Einträge durchwurschteln, um vielleicht die richtige Lösung auf meine Frage zu bekommen. Und genau auch das ist ein Punkt, sozusagen die fehlende Zeit, die man hat, die kostbare Zeit, die man hat. Die sollte man nicht damit verschwenden, irgendwelche Informationen zu konsumieren, die vielleicht nicht mal der Wahrheit entsprechen, die vielleicht veraltet sind. Und man sollte sich lieber darauf fokussieren, wirklich auch hier sich an jemanden zu wenden, der sozusagen einem glasklare, den glasklaren Weg einfach aufzeigen kann. Das heißt, das sind wirklich viele Faktoren die viele Menschen davon, daran, daran hindern, erfolgreich zu werden, obwohl der Weg eigentlich sozusagen auf dem roten Teppich sagen ihnen ausgelegt werden könnte. Und wenn du vielleicht gerade in der Situation bist, dass du denkst, hey, okay, bei einem der Punkte fühle ich mich angesprochen, dann ähm, würde ich dir das Folgende vorschlagen, buch einfach mal ein kostenloses Expertengespräch, klick auf den Link in der Videobeschreibung, wo wir mal kurz schauen können, okay, welche Fragen hast du gerade, welche Fragen soll dir mein Team beantworten, damit du da auch mit deinem Business auf das nächste Level kommst, vielleicht auch mal wirklich in die Umsetzung kommst, einfach mal startest um dir diese Chance, die einfach dieses Modell Amazon FBA uns bietet, nicht sozusagen gehen, gehen zu lassen. Und ja, das war es auch eigentlich schon mit dem Video. Ähm, ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Punkt rausnehmen. Ich hoffe, du kommst in die Umsetzung. Ich hoffe, du kannst da, ähm, kannst da, wie gesagt, mal den einen oder anderen Denkanschluss auch mitnehmen. Und ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniere den kan Kanal natürlich und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.